Also wie sieht die moderne Hochschule in zehn Jahren aus? Ich glaube tatsächlich, es wird immer noch die Gebäude geben, das heißt nicht, es wird alles virtuell sein, sondern ähm, die Präsenzphase wird es immer noch geben. Aber ich hoffe tatsächlich, dass mehr ähm, Digitalisierung da Einzug hält. Und das, äh, was mir tatsächlich auch sehr wünschbar wäre um quasi die Didaktik der Technologie nicht mehr hinterherrennen, dass in zehn Jahren man äh, das Konzepte entwickelt hat, die sinnvoll den Einsatz von neuen Technologien und Digitalisierung unterstützen. Und dann sehe ich da auch das Bestmögliche aus.